Herzlich willkommen zu unserem Webinar Weiterbildungsarbeit 4.0. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie sehr hat eigentlich die digitale Transformation unserer Lebens- und Arbeitswelt in den Bereich der Weiterbildung erreicht und noch wichtiger, wie kann aus digitalisierter Weiterbildung eigentlich gute Arbeit werden. Darüber wollen wir in unserem heutigen Webinar sprechen, zu dem ich Sie alle äh, ganz herzlich begrüße. Die Teilnehmenden draußen in allen Teilen äh, des Landes, unsere vier Referentinnen und Referenten, die Vertreter des Unterstützerkreises und das WB-Web-Team, das hier im Hintergrund arbeitet und für die Durchführung des heutigen Webinars verantwortlich ist. Herzliche Grüße in alle Himmelsrichtungen. Ja, ich habe gestern noch mal in den Monitor Digitale Bildung von der Bertelsmann Stiftung reingesehen, der kürzlich erschienen ist. Dort gibt es so Zahlen wie, das ja, zwei Drittel aller Lehrenden in der Weiterbildung keine Lern-Apps benutzen, weder zur Vor- oder Nachbereitung von äh, ihren Veranstaltungen, ähm, noch äh, die sie in den Veranstaltungen selber einsetzen würden. 60 Prozent der Lehrenden äh, nutzen keine Lernspiele. Die knappe Hälfte, ich glaube 42 oder 43 Prozent, nutzen kein Webinar, auch nicht zur Vor- oder Nachbereitung, gehören also nicht zu denen, die Sie heute bilden. Ähm, es gibt aber auch andere Zahlen, die darauf hindeuten, dass die Digitalisierung in der Lehre durchaus angekommen ist. Also zum Beispiel nutzen 57 Prozent der Lehrenden digitale Videoangebote in ihren Veranstaltungen. Ja, wir wollen diese Frage, wie verändert die Digitalisierung der Weiterbildung, so angehen, dass wir eben fragen, wie beeinflusst das die gesamte Arbeit der Weiterbildung, nicht nur die, die Lehrveranstaltung oder der Lernsituation, die sie gestalten, sondern auch Fragen ihrer eigenen Arbeitsorganisation, ihrer eigenen Beschäftigungsverhältnisse und ähm, ihres Selbstverständnisses äh, als Weiterbildner. Und ähm, hierzu begrüße ich ganz herzlich unsere äh, Referentinnen und Referenten. Das, äh, der erste äh, wäre ähm, Ole Wintermann vom, äh, von der Wertesmann Stiftung. Hallo Ole, grüß dich. Hallo Peter. Äh, Uh, Ole Wintermann ist uh, Senior Project Manager uh, bei der Bertelsmann Stiftung für das Thema Zukunft der Arbeit und ist damit also nicht uh, sozusagen explizit für den Bereich der Weiterbildung hier uh, bei uns dabei, sondern eher als einer der verschiedene Branchen beobachtet und insgesamt Veränderungen der Arbeitswelt uh, konstatiert und uns da gleich ein bisschen einführt, was das denn eigentlich heißt, Arbeit 4.0 und um, ja, Er ist nicht nur bei der Bertelsmann Stiftung beschäftigt, sondern auch in vielen Communities äh, aktiv und bekannt im Netz, etwa bei den Netzpiloten oder bei äh, pic.de und auch noch zahlreiche andere äh, Communities, äh, über die äh, wir jetzt gar nicht so im Detail äh, sprechen würden. Das würde zu weit führen. Unser zweiter Referent heute äh, ist ähm, Bernhard Schmidt-Hertha. Bernhard Schmidt-Hertha ist äh, Professor für berufliche und betriebliche äh, Weiterbildung an der Universität Tübingen. Hallo Herr Schmidt Hertha, auch Ihre Videoverbindung steht. Schönen guten Tag, Grüße ja, Ihnen. Ähm, äh, Sie äh, sind nicht nur an der äh, Uni Tübingen äh, Professor für Fragen der Erwachsenen und Weiterbildung, sondern beschäftigen sich auch ganz explizit mit Themen der Medienkompetenz des äh, Weiterbildungspersonals und in der Rolle haben wir Sie gefragt, ob Sie einen kleinen Beitrag heute leisten können, äh, basierend auf einem äh, Forschungsprojekt, das Sie Ihnen näher vorstellen wollen, im Übrigen auch zusammen mit uns als Deutschem Institut für Erwachsenenbildung entstanden, aber das ist hier nicht, steht nicht im Vordergrund, sondern die Inhalte sind wichtig. Sie haben dort ein bisschen herausgefunden darüber, wie weit die Digitalisierung eigentlich schon in den Bereich der Weiterbildung eingedrungen ist und dazu werden wir gleich einen kleinen Input von Ihnen bekommen. Ich klicke sie jetzt nochmal weg, damit wir dann die nächste Person einblenden können. Frau Demuth, Uh, Ute Demuth äh, wäre äh, jetzt die Dritte im Bunde, äh, Frau Demuth ist äh, Trainerin und Dozentin, äh, die sich insbesondere, hallo, hallo Frau Demuth, äh, wenn Sie winken, also können wir sehen, dass Sie äh, sozusagen live an Bord sind, ähm, Sie sind äh, Trainerin und Dozentin, die sich sehr stark mit Themen auch der äh, politischen Medienbildung, also der Medienbildung, auch der, der politischen Betrachtungsweise dieser äh, Mediensituation äh, befassen und Sie werden immer wieder auch als Expertin und Autorin angefragt äh, für den Einsatz digitaler Medien in der äh, Bildung und Sie sind auch äh, rührige Autorin auf WBW. Also auch ganz, Ihnen ganz herzliches Willkommen und danke, dass Sie mitmachen Dankeschön. Äh, schließlich haben wir ähm, noch Silvia Forer äh, im ähm, Bunde heute bei uns. Auch sie öffnet gerade ihr, ihre Kamera. Hallo Frau Forer. Guten Tag ich, äh, Herr Brandt. Frau Forer arbeitet in der Programm ja, hallo. Ähm, EDV Multimedia der Hamburger Volkshochschule und äh, anderenorts würde man sich vielleicht als Fachbereichsleitung für äh, EDV-Bildung genau. bezeichnen. Bei Ihnen ist das ein bisschen anders strukturiert in Hamburg. Ähm, Sie äh, betrachten das Ganze sozusagen aus der Perspektive einer Weiterbildungseinrichtung, also der Perspektive auch der Programmplanung. Genau. Und insofern sind wir ganz äh, froh, dass wir da diese vier Perspektiven auf unser Thema äh, äh, heute haben. Und dann komme ich jetzt auch schon äh, auf die Agenda, da klicke ich einmal rüber auf das nächste Layout. Ich hoffe, dass das jetzt gut angezeigt wird. Ähm Aber ich muss noch einmal zurück. Ich habe eine Sache noch übersehen. Wir müssten natürlich, wollte ich wollte Ihnen äh, erst nochmal äh, unsere Leitfragen ähm, äh, ein, ähm, äh, einleiten, zeigen. Das äh, dass wäre jetzt hier diese äh, Flipchart, ähm, die, wir, die wir gemacht haben. Also unsere Frage heute ist die zentrale, wie wird aus digitalisierter Weiterbildung gute Arbeit? Und haben das so in drei Teilfragen aufgegliedert. Welche Chancen birgt die digitale Transformation für Lehrende? Welchen Belastungen müssen Lehrende mehr Aufmerksamkeit schenken? Also das Erste vielleicht mehr die Chancen, das Zweite mehr die Risiken und das Dritte sind die Lernbedarfe oder die Fortbildungsbedarfe. Was müssen Weiterbildner eigentlich noch lernen? Das sind so die drei Hauptthemen, denen wir uns widmen wollen und links in der Word Cloud haben Sie ein paar Schlagworte von dem, was eigentlich Arbeit 4.0 in der Weiterbildung heißen kann. So, jetzt kann ich rüberklicken zur Agenda und die Ihnen zeigen, das ergibt sich jetzt im Grunde genommen schon ein bisschen aus dem, wie ich auch die Referentinnen und Referenten eingeführt habe, die der erste Blick gilt Ole Wintermann und der Arbeitswelt insgesamt mit der Frage, welche Veränderungen von Arbeit werden eigentlich allgemein mit Arbeiten 4.0 assoziiert. Dann übernimmt Bernhard Schmidt-Hertha mit der Frage, ja wie hat diese Dynamik das der Weiterbildner eigentlich erreicht oder ist im Weiterbildungsbereich angekommen und mit den zwei Praktikerinnen, Frau Demuth und Frau Forer, wollen wir dann die übrige Zeit nutzen zu fragen, wie wird denn eigentlich aus digitalisierter Weiterbildung gute Arbeit und dann haben wir hoffentlich am Schluss noch genug Zeit, um Ihre Fragen aus dem Chat zu beantworten. Ja, das ist sozusagen das, was wir als Programm uns vorgenommen haben und ich würde sagen, ich wechsle jetzt direkt zu Ole Wintermann und gib ihm die Möglichkeit, nun ein paar Aspekte der veränderten Arbeitswelt aufzuzeigen und wir werden das so machen, dass Sie auch die Gelegenheit haben, im Anschluss an die kleine Einführung von Ole Wintermann auch im Chat dazu nochmal Fragen zu stellen, die wir dann, die Sie direkt an ihn richten und da wird auch ein bisschen Gelegenheit zu sein. Also insofern, Ole, the floor is yours. So, wenn alles geklappt hat mit dieser neuen digitalen Technik, müsste man jetzt die Präsentation sehen. Ist das richtig? Ja, also ich Gut, sehe sie jedenfalls, da. aber das Ja, noch bin eine da. stellt ist das auch. Gut, okay. Ähm, ja, vielen Dank, Peter, für die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu sagen zu dem Thema. Und äh, ich möchte gleich zum Thema kommen. Ähm, dieses Thema Zukunft der Arbeit ähm, und wie arbeiten wir zukünftig wird häufig immer ein bisschen... Ähm, Selektiv betrachtet. Häufig steht die technische Frage im Mittelpunkt und die Einordnung in den Arbeitskontext erfolgt eigentlich selten. Wir haben sehr viele negative Assoziationen mit dem Thema und das führt dann häufig dazu, dass in unseren Interviews, die wir mit KMUs in Deutschland geführt haben, Digitalisierung, neues Arbeiten unter diesen Stichworten eigentlich gesehen. Also wir haben die neuesten Tablets angeschafft. Wir haben ein Mobile Device, den Tischrechner synchronisiert. Wir hatten ein bisschen Geld übrig. Dann haben wir noch einen Social Media Manager angestellt, der postet jetzt einmal am Tag morgens seinen Kaffee. Keiner weiß wozu eigentlich, aber irgendwie ist das ja hip. Wir haben ein zentrales Kontaktemanagement installiert, damit der Vorstand auch mal weiß, wer mit wem redet. Auf LinkedIn haben wir mal nach Bewerbern geschaut. Die neueste Bürosoftware wurde installiert, natürlich nur auf deutschen Servern, und das läuft dann alles unter SharePoint SAP oder vergleichbar. Und äh, das ist es doch eigentlich, äh, diese Digitalisierung. Ähm, ist das diese Digitalisierung für unserer Arbeit, von der alle sprechen? Und Da müssen wir immer äh, relativ ähm, deutlich sagen, nein, das ist natürlich nicht. Denn das, was jetzt dort äh, genannt worden ist, das ist Technisierung und Effizienzsteigerung, aber nicht Digitalisierung der Arbeit. Ähm, von welchen Dimensionen und von welcher Schnelligkeit sprechen wir hier eigentlich? Äh, vielleicht einfach mal zwei Beispiele. aus äh, Hollywood, äh, ungewöhnlicherweise. 2002, Minority Report. Das geht um, um Predictive Crime und wie man äh, Verbrechen im Vorhinein äh, prognostizieren kann. Äh, 2002 war das die Zukunftsversion, vielleicht hat es der eine oder andere von Ihnen gesehen. Und 2017 äh, sieht man hier, ist es ist Realität geworden. In einer Stadt in den USA hat die Polizei quasi ihre Arbeitsweise verändert und hat mit Hilfe von Software Personen in diesem Bezirk einen individuellen Bedrohungsscore zugeordnet und wenn dieser individuelle Score einen gewissen Wert erreicht, dann wird ein Betrauszug geklappt durch die Polizei und es wird gefragt, ob alles in Ordnung ist oder ob vielleicht demnächst ein Amoklauf ähm, nicht geplant ist, aber passieren könnte. Ähm, ein weiteres Beispiel noch älter, 1968 aus dem Film Odyssee im Weltraum, ähm, der Computer Hall 9000, der hier in einer Situation, in einer zentralen Szene, die Kontrolle über menschliche äh, Interaktion ähm, an sich reißt. 2017 ist auch das äh, Realität geworden. Es gab im letzten Jahr den bekannten Fall ähm, der Entwickler, die bei Facebook, die einen Facebook-Bot ähm, für die Interaktion mit Kunden äh, entwickelt haben. Und die haben die trainiert, diese Bots, indem sie sie aufeinander losgelassen haben. Leider haben sie vergessen. Äh, zu sagen, dass sie sich in einer menschlichen Sprache auf Dauer unterhalten sollen, sodass die Bots eine eigene Sprache entwickelt haben. Den Dialog sieht man hier vollkommen sinnlos, sinnbefreit aus menschlicher Sicht, aber vielleicht haben die Bots ja doch inhaltlich miteinander geredet. Deswegen wurde irgendwann im wörtlichen Sinne der Stecker gezogen. Es geht also sehr schnell und werden wir konkret, ähm, wo gibt es heute KI, Robotik, AR in der Anwendung? Im Bereich der Logistik äh, sieht man die Möglichkeiten, durch Augmented Reality-Brillen, Google Glass, vergleichbar, Lage, Lagerarbeiter, Logistikarbeiter mit einer relativ geringen Qualifikation können Sie plötzlich höherwertige Tätigkeiten ausüben, weil Ihnen die Befehle, weil Ihnen die Möglichkeiten, die Handgriffe in die Brille hinein projiziert werden. Das Gleiche gilt für die Bedienung von Maschinen. Ähm, in einem etwas höher qualifizierten Bereich, im Bereich der Übersetzer, ähm, gibt es seit halt neuesten ähm, spannende Entwicklungssprünge, die man hier ähm, bewundern kann. In diesem Fall diepel.de, ähm, ein deutsches Startup, interessanterweise. Links sehen Sie einen VWL-Fachtext, rechts die unkorrigierte Übersetzung. Also ich habe da nichts drin, äh, korrigiert, sondern das ist die 1 zu 1 Übersetzung der künstlichen Intelligenz dieses englischen Fachtextes. Und man sieht, wenn man sich den deutschen Text durchliest, das ist perfekt, da muss man nichts mehr dran ändern, obwohl es sehr, sehr viele Fachbegriffe sind. Also ein Niveau inzwischen, das sehr beeindruckend ist. Wir sehen hier ein aktuelles Beispiel ähm, von Ende letzten Jahres aus dem Bereich der Deep Learning, ähm, auch ein Machine Learning Prozess Richtung KI. Natürlich, äh, hier geht es darum, palliative Pflege zu verbessern. Ähm, es ist ein sehr schwieriges Thema, das ist vollkommen klar. Es geht hier um die, auch wenn sich das fürchterlich anhört, aber es geht um die Berechnung der äh, restlichen Lebenszeit bei Sperrskranken. Und es geht darum, mit Hilfe dieses Deep Learning Prozesses die Medikation und die Behandlung der Patienten zu optimieren, so dass die restliche Lebenszeit hier äh, entsprechend angenehm gestaltet wird. Ähm, ein weiteres Beispiel aus dem Bereich der Wissenschaft, äh, wo KI inzwischen integrativ zur Anwendung kommt, ist dieses ganz aktuelle Beispiel. Da geht es darum, dass eine künstliche Intelligenz Wissenschaftlern, Chemikern geholfen hat, eine neue Legierung zu entwickeln. Und AI konnte eben, also englischer Begriff für KI, AI konnte halt diese Legierung sehr viel schneller finden als ein Mensch, ungefähr 200 Mal schneller. Und damit eröffnen sich natürlich tolle Möglichkeiten, im Bereich der chemischen Forschung, Legierungsforschung, Anwendung. Ein weiteres Anwendungsbeispiel aus einem ganz anderen, aber auch hochqualifizierten Bereich. Hier auch eine aktuelle Studie zum Thema Anwendung von AI im juristischen Bereich. Es ging darum, juristische Texte auf juristische Probleme hin zu untersuchen und juristische Fragestellungen zu erkennen. Das Kernergebnis sieht man links. Die AI, die hier auf diese Texte losgelassen worden ist, war nicht nur deutlich korrekter, deutlich korrekter, zehn Prozentpunkte, sondern sie war unglaubliche 180 Mal schneller als der Mensch. Und hier geht es wohl so um Texte, nicht mehr einfach nur um Zahlen. Also auch hier ein hochqualifikatorischer Bereich, der in besonderer Form von AI betroffen ist. Anderer Bereich, vielleicht schon dem einen oder anderen bekannter, ist die Anwendung von KI im medizinischen Bereich. Hier geht es um die Anamese und Medikation äh, im Bereich herz und, und Krebserkrankungen. Hier ist inzwischen die KI deutlich effektiver ähm, als der menschliche Arzt und positiv gewendet, der menschliche Arzt kann sich durch die Abgabe der Prozessschritte der Anamese und Medikation äh, mehr auf den Menschen konzentrieren, auf die menschliche Interaktion konzentrieren. Das gleiche gibt es auch mit, ähm, mit einem äh, neuen Algorithmus von Google, der fähig ist, anhand der Iris-Veränderungen Krankheiten bei den Menschen zu erkennen. Ähm, auch hier ist es allein das Machine Learning dahinter, was dahinter steckt, was es ermöglicht, inzwischen auf sehr schnelle Art und Weise Krankheiten zu erkennen. Und man muss im Grunde genommen eine spannende Frage stellen in diesem, in diesem Kontext. Äh, was ist wichtiger? Die gesellschaftliche, der, der Schutz der privaten Daten oder aber die Möglichkeit eher, eine Krankheit diagnostiziert und behandelt äh, zu bekommen. Aber Rollen werden verändert. Hier sieht man eine Meldung aus 2014. Da geht es darum, dass ein Algorithmus als stimmberechtigtes Vorstandsmitglied ernannt worden ist in einer ähm, Finanzinvestmentfirma. Da geht es um Zahlen. Jetzt könnte man sagen, okay, Zahlen äh, ist halt äh, leichter zu bearbeiten durch eine KI, durch als durch einen Menschen. Das ist nachvollziehbar, aber die Kreativität kann nie ersetzt werden. Doch wurde sie vier Jahre später in einem Beispiel aus einem aus einer Werbung in Japan, in, dem, in der ein Creative Director ersetzt worden ist durch eine entsprechende KI. Was sind die Megatrends ähm, in diesem Bereich? Das ist Blockchain. Kennen Sie sicherlich unter dem Begriff Bitcoin. Bitcoin ist nur eine Anwendung der Blockchain. Blockchain an sich ist ein dezentrales äh, Protokollsystem im Internet. Ähm, gefährdet dadurch sind Bereiche oder Arbeitsbereiche, Tätigkeitsbereiche äh, bei Banken, bei Maklern, bei Juristen, insbesondere dort, wo es um Gatekeeper-Funktionen geht. Weil Bitcoin als Automati Entschuldigung, Blockchain als automatisiertes Protokollsystem halt die Funktion beispielsweise eines Notars übernimmt. Der weitere Megatrend ist 3D-Druck. 3D-Druck ist nicht das Drucken kleiner Figuren der Reporter, die bei der Cebit sind und dort ganz begeistert vor einem kleinen 3D-Drucker stehen, sondern 3D-Druck wird unser gesamtes Produktionssystem auf, die, auf den Kopf stellen. Man sieht hier, das Beispiel Local Motors, eine amerikanische Firma, die im Moment schon Mikrofabriken in Deutschland aufbaut, um Autos zu drucken. Ähm, ein weiterer Bereich Internet der Dinge. Jetzt ist bekannt zum Beispiel sicherlich Nest, aufgekocht von Google. Heimthermostate werden gesteuert durch ähm, eine durch eine Smart Home-Applikation. Hier Wirkungen auf die Berufe beispielsweise der In Ingenieure und Installateure. Also der Heizungsinstallateur muss nicht mehr nur Hardware installieren können, die Rohre verlegen, die Maschine, ähm, den Brenner installieren, sondern er muss sich jetzt auch kümmern um Smart Home-Software. Kann er das? Fragezeichen. Im Bereich der AI Roboter und Exosplätze gibt es die Möglichkeit, durch Exosplätze beispielsweise Menschen mehr Tätigkeiten zuzumuten, mehr Trage, in diesem Fall Tokyo Airport, mehr äh, Tragetätigkeiten zuzuordnen äh, äh, und zuzumuten, dass man mehr heben kann. Ähm, das Querschnittsgelähmte beispielsweise auch wieder gehen können, tolle Anwendungsmöglichkeiten und schließlich der Megatrend VR und AR. Ähm, das ist im Bereich Architektur beispielsweise, Produktion, Design sehr angesagt. Ich kann bereits die Räume betreten, die ich planen möchte, kann sie mir vorstellen und ich kann vor allen Dingen auch mit VR kollaborativ zusammenarbeiten. Ohne digitale Kompetenz werden wir nicht überleben. Warum ist das so? Warum gibt es überhaupt diese Digitalisierung? Weil sie Geschäftsmodelle ändert. Beispiel Tesla, Volvo, muss ich Ihnen nicht sagen, gibt es in den Medien weitgetreten. Das Thema Elektromotor, man sieht hier einen Tesla ohne Motor. Und Die deutsche Antwort, und das ist dann immer so ein bisschen bedenklich, Diesel ist Teil der Lösung und der Motor, wie man sieht, das ist im Grunde genommen Kern der deutschen Wirtschaftskraft in diesem Fall, die gefährdet ist. Weiteres Beispiel Einzelhandel. Es gibt Amazon auf der linken Seite, die Drohnenauflieferung zu sehen, auf der rechten Seite ein aktuelles Beta-Projekt aus Shanghai, in dem es um einen selbstfahrenden Supermarkt geht, der keine Menschen mehr als Bedienung benötigt. Das ist die Entwicklung weltweit. Das ist die deutsche Antwort. Hier ein offizielles Pressefoto eines deutschen Lebenshandelskonzerns bei der Auslieferung automatisierten Auslieferung von Lebensmitteln. Ich glaube, da sieht man schon anhand der Bilder die kulturellen Unterschiede. Und im Bereich der Handwerker gibt es starke Entwicklungen, auch in Richtung 3D-Druck. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Firma aus der Ukraine, nicht Silicon Valley, sondern Ukraine, die hier 3D-Häuser anbietet. Links sieht man einen Roboter, der ein Haus in Australien baut. Das sind die Entwicklungen, was ist die deutsche Antwort? Das Handwerk, Handarbeit. Und man sieht schon, wir werden wahrscheinlich Probleme bekommen. Und wir müssen umparken im Kopf. Das umparken wir gehen im Kopf. Das ist kein gefaktes Foto, das ist ein echtes Foto von einem DAX-Unternehmen. So geht es nicht weiter. Was müssen wir machen? Welche Bausteine gibt es ganz konkret? Es geht darum, dass Arbeitsprozesse schneller werden. Aber wir haben interne Politik, die häufig langsamer ist. Die Warenentscheider sitzen außerhalb des Unternehmens. Nicht der Abteilungsleiter, sondern es ist der Kunde, der der Entscheider ist. Die Grenzen zwischen außen und verschwinden. Das Außen ist in jedem Fall innovativer, weil es dort mehr Menschen gibt. Wie bringt das Außen aber hinein? Die Rollen Selbstverständnisse der internen Experten müssen sich ändern. Und Maßnahmen sind, dass man beispielsweise neue Formen der Unternehmensorganisation ausprobiert. Hologratie, Soziokratie. Man muss Innovation Labs schaffen, die die Freiräume bieten. Im Bereich der Berufsbilder ist zu erkennen, dass die internen grauen Mäuse, die bunten Vögel von draußen fürchten, ja, wir müssen die Querdenker holen, aber irgendwie dürfen sie nicht zu querdenken, sonst passen sie nicht in das, in das Unternehmen. Berufe werden unwichtiger und Tätigkeiten werden immer wichtiger, wie am Beispiel der Arzt, ist eben gerade dargestellt. Formales Lernen wird unwichtiger, informelles wird wichtiger, abends ein youtube Tutorial gucken ist zukünftig immer wichtiger. Das bedeutet aber auch eine Eigenverantwortung. Wir beobachten heute schon einen digitalen Darwinismus zwischen denen, die sich in die Digitalisierung der Arbeit stürzen und denen, die sagen, wir wollen das denn alles gar nicht mitmachen. Ähm, Wettbewerb zwischen AI und Menschen wird zunehmend relevant. Wir haben immer mehr hybride Arbeitsverhältnisse, Vollzeiteinstellungen plus Klicktätigkeit privat nebenher und Maßnahmen. Da geht es im Grunde genommen um das Einreißen kultureller Barrieren, wir müssen das Arbeitsschutzrecht weiterentwickeln. Wir müssen überlegen, wie man mit Klick- und Crowdworkern äh, umgeht. Ganz kurz noch zum Abschluss, wie sind wir in Deutschland aufgestellt? Ähm, wir sehen hier in einer aktuellen Umfrage, die wir zusammen mit der Initiative W21 zum Digitalindex durchgeführt haben, dass es ungefähr ein Drittel die was ist. Das heißt, wir haben in Deutschland ein Drittel digitale Vorreiter. Das sind häufig eher jüngere Männer. Ähm, wir haben digital Mithaltende. Das sind überwiegend Frauen im mittleren Alter und wir haben digital Abseitsstehende. Das sind ebenfalls eher Frauen mit geringem Einkommen und geringer Bildung. Und das ist keine gute Voraussetzung bei dieser Aufteilung, denn es gilt am Ende der digitale Darwinismus bedeutet nicht, dass wir Menschen miteinander in den Konkurrenzwettbewerb ähm, äh, schicken, sondern dass wir einen Wettbewerb haben in der Nutzung von AI in unseren Jobs und sich darauf einzulassen, ist ganz wichtig für die Zukunft. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Ole. Das war ein paar äh, Fortschritt äh, sozusagen durch die äh, Arbeitswelten und durch die Implikationen. Ich ähm, habe äh, im Chat ein bisschen parallel gelesen, es ist einigen auch ein ein kleines bisschen zu schnell gegangen, glaube ich. Das, aber okay, du hast ja. auch wenig okay. Zeit. Ich denke, dass, dass wir gut viele, viele Impulse bekommen haben. Eine Rückfrage, die im Chat aufgetaucht war, war die, nach den oder ein Hinweis, dass es ja auch Chancen für die Bildung bedeutet, wenn man sich den Trend des Blockchains anguckt. Da gab es auch im Chat, wenn ich richtig sehe, auch eine eine Antwort drauf, aber vielleicht ähm, äh, magst du äh, da auch noch was zu sagen, fällt dir da was zu ein, sonst würde ich noch mal hier schauen, was ähm, im, im im Chat... Wie, wie lautet die Frage konkret? Das, das, fand das, das nicht ist nicht das ist eine Frage, Frage, sondern ein, ein, ein Hinweis, Blockchain-Technologie eröffnet, aber auch Möglichkeiten für die Bildung und der, ähm, dann wird es weiter ausgeführt, weiter unten, dann weg von formaler Bildung, Abschlüsse, Zertifikate hin zu informeller Bildung und der Nachweis über andere Personen im Netzwerk. Ach, wow. ja. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ähm, volle Zustimmung. Ähm, und zwar ähm, gilt das nicht nur für die Darstellung der Inhalte, sondern auch für die Darstellung der Curricula, die ich besucht habe. Und äh, im Grunde genommen mit Hilfe der Blockchain ähm, die Möglichkeit zu bieten, ein ein Lebenscurriculum darzustellen, das selber zu gestalten und jederzeit verfügbar zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so unbedingt das Neue ist, wenn man in mhm. Me oder sowas vergleichbare Seiten sieht. Da kann man das auch schon relativ gut machen. Aber informelles Lernen, by the way, wird da immer wichtiger. Und da, da muss man so ein bisschen vielleicht auch gucken, als Weiterbildungsinstitut, wie gehen wir damit um. Nicht? Also wenn Zertifikate zukünftig... Ähm, relativ gesehen etwas weniger wichtig werden und die Vier-Sterne-Bewertungen bei Clickworking-Plattformen wichtiger werden. Wie äh, gehen zentrale Bildungsinstitutionen mit mhm. dieser Frage um? Ich glaube, wir könnten noch ganz viel äh, Rückfragen und weiterführende Fragen an dich stellen. Wir sind ziemlich im Zeitverzug mit unserer Planung, deswegen äh, muss ich jetzt schnell rübergeben an äh, Bernhard Schmidt-Hertha, damit äh, dort auch äh, entsprechend noch ähm, nicht nichts gekürzt werden muss. Also danke Ole bis hierhin und wir melden uns vielleicht später nochmal mit Fragen an dich. So, dann müsste sich Bernhard Schmidt-Hertha jetzt zu Wort melden. Ja, gerne. schon äh, eingeblendet, das Video kommt auch gerade drauf. So, dann äh, du ähm, darfst loslegen. Gut, ja, ähm, vielen Dank auch nochmal für die Möglichkeit hier ein paar äh, Ideen aus einem Projektkontext heraus vorstellen zu dürfen. Zu dem Projekt erzähle ich jetzt gar nicht viel, es geht ja mehr um die Inhalte. Der Titel des Projekts, den sehen Sie auf der Folie, ist MacWeb, also wer sich dafür interessiert, kann da im Internet sicherlich noch einiges mehr dazu finden. Was uns eigentlich Ausgangspunkt von unseren Studien, von unserer Untersuchung war, dass sich äh, die Entwicklungen, die gerade von Herrn Wintermann so treffend beschrieben wurden, ja auch in der Erwachsenenbildung widerspiegeln und die Erwachsenenbildung herausfordern. Das heißt, dass wir einerseits auch äh, sehr eine Verbreitung digitaler Medien allen Lebensbereichen eigentlich wiederfinden und sie unsere viele Lebensbereiche auch vielleicht völlig auf den Kopf stellen. Gleichzeitig aber natürlich auch Risiken damit verbunden sind, die man manchmal auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sieht, die aber auch mit äh, in erwachsenen pädagogischen Kontexten reflektiert werden können und sollten, meines Erachtens. Das heißt, Erwachsenenbildung ist auf jeden Fall herausgefordert, auf diese Veränderungen zu reagieren in unterschiedlicher Weise. Und Erwachsenenbildung selber ist natürlich auch betroffen von diesen Veränderungen. Und man denkt, wir denken jetzt hier auch in unserem Projekt und wahrscheinlich auch in diesem Kontext ähm, erstmal an die Angebote, die sich verändern, an die Frage, wie man Medien jetzt einsetzt in Lehr-Lernkontexten und wie man das noch besser auch äh, unterstützen kann, entsprechende Supportstrukturen aufbauen kann. Es geht aber auch um die Organisationsebene, also die ganze Frage des Bildungsmarketings, das betrifft die Erwachsenenbildungseinrichtungen in starkem Maße, äh, wird durch digitale äh, Entwicklungen sehr stark tangiert. Die Frage des internen Wissensmanagements, die ganzen Kommunikationszusammenhänge auch innerhalb von Erwachsenenbildungseinrichtungen sind davon betroffen. Das ist übrigens etwas, was man im schulischen Bereich sehr viel intensiver diskutiert, also die Effekte der Digitalisierung auf Organisationsentwicklung. Und natürlich haben wir die ganzen Strukturen der Erwachsenenbildung, die hier auch noch mal ein Stück weit in Frage stehen oder in Frage stehen können. Es gibt sicherlich auch neue Player auf dem Markt, wenn man so will, die sich gerade auf digitale Bildungsangebote spezialisieren und hier in Konkurrenz treten zu äh, tradierten Weiterbildungsanbietern. Es gab vor ein paar Jahren eine Tagung des Bayerischen Volkshochschulverbands unter dem schönen Titel YouTube Kiltze Volkshochschule. Und das sind genauso Punkte, über die man, glaube ich, auch reden und diskutieren muss. Wenn man sich jetzt mal darauf konzentriert, wie wir diese digitalen Medien vor allem in lern Lernkontexten einsetzen können, dann gibt es eine Vielfalt von Möglichkeiten. Das war jetzt auch auf der Eingangsfolie von Herrn Brandt schön zu sehen, da waren auch so ein paar Stichworte, wir haben hier auch noch mal ein paar zusammengefasst, angelehnt an eine Publikation von Gölner und Keindorf, die jetzt von mobiles Lernen, Gamification, Lernen on Demand, ist natürlich spannend ist, gerade in vielen beruflichen Kontexten, dass ich auf Lernen Inhalte und äh, in jeder Zeit zugreifen kann, dass ich mit anderen mich vernetzen kann, aber auch für mich alleine lernen kann und immer mehr unabhängig werde, vielleicht auch von gewissen organisationalen Rahmungen. Die Frage des Kostenlosen ist natürlich auch mehr etwas, was mitschwingt. Äh, das wissen wir alle in diversen Formen der Internetnutzung. Es kommt kostenlos daher, ist es natürlich nicht, es finanziert sich nur anders. Auch das sind Fragen für die Erwachsenenbildung, ob man jetzt äh, solche auch über neue Finanzierungsstrukturen in manchen Aspekten nachdenken muss. Was uns interessiert hat in unserer Untersuchung, war die Frage: ähm, Wie ist es eigentlich jetzt um die medienpädagogische Kompetenz von Erwachsenenbildern bestellt? Das heißt, sind denn die in der Erwachsenenbildung als Lehrend Tätige, sind die vorbereitet, können die, verfügen die über die Kompetenzen? diese Vielfalt an medialen Möglichkeiten auch angemessen zu nutzen für das, was sie tun. Und wir haben in einem, erstmal in einem ersten Zugriff mit Experteninterviews, einer umfangreichen Literaturrecherche, mit Workshops versucht, erstmal ein Modell zu entwickeln, was bedeutet medienpädagogische Kompetenz in der Erwachsenenbildung. Und haben da vier Faktoren identifiziert, zu denen ich vielleicht ganz kurz was sagen kann. Zum einen geht es natürlich, äh, wenn wir jetzt mal links unten gucken, äh, um die mediendidaktische Kompetenz. Und die meint schlichtweg, bin ich, weiß ich, wie ich Medien in Lehr- Lernkontexten angemessen einsetzen kann, welchen, äh, für welches Lernziel ich vielleicht welche Medien gut verwenden kann, wie ich diese Medien gestalten muss, um sie anschlussfähig zu machen an Lernprozesse. Das ist aber unseres Erachtens nur ein Teil des Ganzen. Zur medienpädagogischen Kompetenz gehören für uns auch grundlegende medienbezogene Einstellungen, also eine gewisse Offenheit, überhaupt auch Neues auszuprobieren, sich auf neue, auch vielleicht Experimente mit digitalen Medien einzulassen und diese aber auch für sich selber, für die Vorbereitung und für die Selbstorganisation sozusagen zu nutzen. Dazu gehört aber auch medienbezogene Feldkompetenz. Ich muss, glaube ich, als Erwachsenenbildnerin, als Erwachsenenbildner wissen, welche Mediennutzungsgewohnheiten haben denn die Leute, mit denen ich zu tun habe, meine Zielgruppe. Mit welchen, in welchen medialen Umgebungen sind die zu Hause, wenn man das mal so plakativ sagen will. Das heißt, ich muss wissen, was ist für die jetzt etwas Neues? Ist das, was ich mit denen jetzt vorhabe an digitalen Lernprozessen, ist das für die etwas Neues? Ist das für die etwas Ungewohntes? Oder ist das schon Routine? Gibt es da bestimmte Erwartungshaltungen? Muss ich die an bestimmte Dinge vielleicht erst heranführen? Das sind alles Fragen, die hier wir unter medienbezogener Feldkompetenz subsumieren. Und äh, dann schließlich noch die medienbezogene Fachkompetenz, weil wir nicht nur aus dem schulischen Kontext, aus vielen Kontexten natürlich wissen, dass der Einsatz von Medien oft auch davon abhängt, welche Inhalte ich vermitteln möchte, was ich eigentlich vermitteln möchte. Und natürlich bieten sich jetzt, wenn ich in einem Ingenieurwissenschaftlichen Weiterbildung sicherlich nochmal andere mediale Applikationen an, als in einem Kurs zur Kunstgeschichte. Und je nachdem muss ich das eben auch auf den jeweiligen Inhaltsbereich anbringen können, für den jeweiligen Inhaltsbereich entscheiden können, welche Medien passen jetzt hier und wie gestalte ich das am besten. Wir haben dann versucht, diese Bereiche Medien pädagogischer Kompetenz auch in einem großen Test mal zu erfassen, in einer großen Befragung von Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildnern und mit Testverfahren auch zu messen, was können die, was wissen die eigentlich in dem Bereich. Da haben wir es auf nur auf drei der vier Bereiche konzentriert, weil die medienbezogene Fachkompetenz, das hätte man eben so stark ausdifferenzieren müssen mit einem eigenen Testteil sozusagen für jedes vorstellbaren Weiterbildungsinhalt. Das wäre für uns jetzt empirisch nicht umsetzbar gewesen. Wir haben aber zum Beispiel die mediendidaktische Kompetenz jetzt in so einem Testverfahren gemessen. Und Sie sehen hier so die Verteilung, es gab maximal äh, 28 Punkte, die man erreichen konnte und das verteilt sich jetzt hier, Minimum wäre eben Null gewesen, das verteilt sich jetzt hier so in einem Mittelfeld, ähm, ganz schön. Das ist natürlich erstmal wenig aussagekräftig. Das sind jetzt eine Befragung von äh, 622 Personen, die wir da deutschlandweit befragt haben, in unterschiedlichen Bereichen der Weiterbildung tätig. Was uns dann eigentlich eher interessiert hat, Gibt es bestimmte Profile? Gibt es so Typen, wenn man so will, ja? So bestimmte Typen, die vielleicht sehr weit, sehr digitale, sehr stark digitale Medien nutzen und damit auch sehr professionell umgehen und andere, bei denen das weniger der Fall ist. Und das haben wir für die statistisch Interessierten im Rahmen einer äh, Clusteranalyse versucht, uns zu erschließen und haben sechs Cluster identifiziert, das heißt sechs Gruppen von Personen, die auch jetzt in unserem Stichprobe unterschiedlich die stark besetzt waren. Es gab eine Gruppe, das waren jetzt hier bei uns 84 Personen, also äh, ganz grob etwa etwas mehr als 12 Prozent der gesamten Stichprobe, die grundsätzlich digitale Medien in der Lehre abgelehnt haben, die sehr eher negativ skeptisch dem Thema gegenüberstanden. Das mag in Teilen auch durchaus gut begründet sein. Wir hatten ein Cluster, das eigentlich aufgeschlossen war gegenüber Medien in erwachsenen Bildungskontexten, das auch sich sehr dafür interessiert hat, welche Mediennutzungsgewohnheiten haben denn die Teilnehmenden. Aber die Personen hatten noch, positiv zu formulieren, einfach Entwicklungspotenziale im Hinblick auf ihre mediendidaktische Kompetenz. Das heißt, die hätten mir gesagt, da wäre ganz klar, könnte man wunderbar ansetzen, auch mit einem entsprechenden Weiterbildungsangebot, weil das eine Gruppe ist, die sich grundsätzlich dafür interessiert, aber offensichtlich noch nicht sehr viel Erfahrung in der Umsetzung dieser mediengestützten Lernszenarien hat. Dann gab es eine relativ große Gruppe, die so in allen Bereichen etwa durchschnittlich, also relativ unauffällig war. Und ein Cluster, bei dem wir festgestellt haben, dass sie eigentlich relativ wenig wissen über ihre Teilnehmenden. Dass sie auch wenig Informationen haben über das, was ihre Teilnehmenden in den Kursen eigentlich, welche Medien die gewohnt sind zu benutzen, welche Medienkompetenz über welche Medienkompetenz die dort verfügen und ähm, wo man an der Stelle eher noch mal genauer gucken müsste, ob die äh, diese Gruppe zugehörigen Dozenten, ob man denen noch mal mehr Wissen zur Verfügung stellen kann über ihre Zielgruppen eigentlich. Und das letzte Cluster, das äh, auch für sich gesagt hat, ich brauche diese Information nicht. Für mich ist es nicht relevant, was meine, Lehrenden eigentlich Familie, meine lernenden für Familien nutzen. Ich gestalte meine Weiterbildung davon unabhängig. Das wäre natürlich jetzt mal aus klassisch erwachsenenpädagogischer Sicht und unter der Brille der teilnehmenden Orientierung und Zielgruppenorientierung eine ja fast schon problematische Haltung, an der man natürlich auch mit Weiterbildungsangeboten ansetzen könnte. Man kann das Ganze jetzt nochmal grafisch, sich angucken, wie sich das darstellt in unterschiedlichen Clustern, nur so also ein Gefühl haben, wie deutlich sind denn da auch die Unterschiede und ähm, man sieht eben hier sehr schön in der Mitte dieses unauffällige Cluster der durchschnittlichen und die anderen wie beschrieben. Für uns ist jetzt erstmal ein wichtiges Ergebnis, dass es natürlich eine große Heterogenität gibt im Feld, gerade was medienpädagogische Kompetenzen anbelangt. Und der nächste Schritt, den wir jetzt vorhaben, ist aus diesem Testverfahren einen Selbsttest zu machen, so dass jede jeder, der in diesem Feld tätig ist, zusammen äh, eben dann so einen Test für sich machen kann, einfach um zu sehen, wo stehe ich, wie kann ich mich vielleicht am besten weiterbilden und weiter qualifizieren, professionalisieren im Hinblick auf eine digitalisierte Zukunft. Das erstmal ganz kurz zu unserer Studie. Super. Herr Schmidt-Herter, ganz herzlichen Dank. Das äh, war äh, kurze und knappe äh, Einführung in das, was Sie dort erarbeitet haben. Äh, und wenn ich richtig informiert bin, müssen Sie auch gleich weg, äh, weil Sie in eine Lehrveranstaltung müssen. Insofern ähm, äh, können wir vielleicht dann einfach auch ähm, schnell weitermachen. Wir haben auch die Situation, dass es jetzt aus dem Chat keine konkrete Rückfrage dazu gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gleich noch die eine oder andere Bezugnahme von den beiden Praktikerinnen auf das gibt, was sie jetzt ausgeführt haben, aber dann müssen wir da sozusagen alleine zurechtkommen, da sie nachvollziehbarerweise los müssen. Vielleicht würde ich jetzt die Gelegenheit geben, wenn jetzt jemand ganz kurz noch eine Frage im Chat eingeben wollte, dann könnten wir die vielleicht noch bearbeiten. Ansonsten, ja, da warten wir gerade noch mal einen Augenblick, da gibt noch jemand was ein. Ja, angesichts der Tatsache, dass es schon 11.41 Uhr ist, würde ich sagen, wir wechseln dann rüber zu Frau Demuth und sagen, Herr schmidt ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie zur Verfügung gestanden haben und auch mit dem knappen Zeitfenster vor Ihrer Veranstaltung. Alles Gute Ihnen. Bis dann. Ja, danke. Vielleicht noch ein Satz, weil gerade die Frage kommt ja. nach dem Selbsttest. Der wird im Herbst veröffentlicht. Der ist noch in Vorbereitung. Wir müssen das noch umsetzen. Im Herbst kann den jeder nutzen. Super, danke. Tschüss. So, Frau Demuth, dann wären Sie äh, am Zuge. Und ähm, ja, die, äh, die Fragen, die wir so ein bisschen im Vorfeld besprochen hatten, waren eigentlich die, naja, wie wird aus digitalisierter Weiterbildung gute Arbeit? Welche Chancen birgt die digitale Transformation für Lehrende? Ähm, ja, und ich glaube, da bringen Sie aus der Perspektive der Dozentinnen und Dozenten einfach eine Menge Ideen mit und äh, da hören wir gerne, was Sie äh, uns zu sagen haben. Bitte sehr. Dankeschön. Ähm die Frage ist erstmal, also das habe ich mich äh, äh, von Anfang an gefragt, wie definieren wir äh, digitale Medien? Ähm, wenn ich ähm, jetzt spreche über digitale Medien in der Weiterbildung, dann meine ich zum Beispiel nicht PowerPoint. Ich würde das immer so definieren, Medien, die dazu geeignet sind, Inhalte auszutauschen, gemeinsam an Inhalten äh, zu arbeiten, weil ich glaube, das ist die Qualität äh, die sozusagen die große Veränderung mit reinbringt. Hier war schon mal kurz die Rede von einer Rollenveränderung. Grundsätzlich, wenn man sich mit diesen Medien auseinandersetzt in der Weiterbildung, heißt es für mich auch, dass man die eigene Rolle stark reflektieren muss und mit dem Einsatz dieser Medien in der Weiterbildung verändert sich die Rolle von Dozentinnen und Dozenten. Und das ist eine der Grundkompetenzen, glaube ich, die man mitbringen muss. Eben hat haben wir ganz viel gehört zum Thema, was muss man denn können, wenn man digitale Medien in der Bildung einsetzen möchte. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, eben genau das zu reflektieren. Was passiert, wenn ich diese Medien einsetze? Sie haben für mich, wenn sie sozusagen ihren Eigenschaften entsprechend genutzt werden, alle die gleiche Auswirkung, nämlich dass einfach die Grenzen zwischen Lehrenden und Lernenden verschwimmen. Also das sprichwörtliche, das sprichwörtliche Loch im in der Wand des Klassenzimmers, wenn die Leute mit ihren Smartphones da sitzen und selber nachschauen können, wie hoch der Berg ist oder um was es halt gerade, ähm, gerade geht. Ähm, ähm, und darauf, äh, das ist, das ist für mich die Kernkompetenz, darauf, das muss man reflektieren und äh, darauf ähm, äh, muss man sich ähm, einlassen können. Ähm, für mich ist ein ganz wesentlicher Faktor dabei, ähm, dass ähm, Weiterbildnerinnen und Weiterbildner eine eigene Position finden. Also wir es ähm, äh, äh, kann ja nicht darum gehen, dass wir uns ähm, alle Anwendungen, die so auf den Markt gespült werden, immer gleich äh, schnappen und äh, die einsetzen, sondern ähm, das sollte selbstverständlich reflektiert äh, passieren. Und ich sollte äh, die Kompetenz äh, erwerben äh, im Laufe meines Berufslebens, äh, zu gucken, was sind denn die Kriterien, was, welche Art von Medien möchte ich nutzen in, meiner, in meinen Veranstaltungen und welche vielleicht auch nicht. Ähm, ähm, so Im ähm, Vorgespräch geht es, äh, ging es ja darum, ähm, welche, welche Erwartungen werden an äh, Lehrende äh, gestellt im Rahmen der Digitalisierung, der Weiterbildung. Also es sind einmal Erwartungen natürlich von den Auftraggebern, da ist es aber so ein bisschen so wie Ole Wintermann äh, sagte dass so die Innovation manchmal eher von außen kommt also es ist schon wenn man dann sagt ich würde gerne aber den Reader vielleicht nicht als Papierreader machen sondern lass uns doch mal versuchen so ein Seminar ähm, als Blog ähm, äh, zu oder über einen Blog zu dokumentieren dass ähm, das nicht immer auch so wirklich offene Ohren stößt. Also es ist ganz stark davon abhängig und das ähm, ist sozusagen das ist genauso, wie es in Unternehmen ähm, auch passiert. Es kommt ganz stark auf die Kultur der jeweiligen Weiterbildungsinstitutionen an. Also wenn das eine offene, innovative Kultur ist, ähm, äh, dann ähm, ist eher was möglich, ähm, als ähm, ja, wenn es äh, nicht so ist. Die kulturellen Fragen sind ganz wesentliche und dazu muss eben auch, auch das wurde schon gesagt, muss, muss Organisation zum Beispiel reflektiert werden. Eine andere Erwartung ist natürlich die, die von den Teilnehmenden kommt. Das ist schon seltsam, wenn äh, diese Medien da äh, sind und alle kompetent sind, sie zu nutzen und ähm, äh, man dann verbietet, ähm, im Seminar kurz mal eben ähm, nachzugucken, weiß nicht, wann irgendwer geboren wurde oder so. Also das ähm, äh, ja, also sind sozusagen ähm, ist eine Erwartung, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Die Erwartung der Teilnehmenden, dass auf ihre... Ähm, Nutzungsgewohnheiten eingegangen wird. Genau. Ich glaube, Frau Demo, Sie haben uns da auch noch ein äh, paar Bilder mitgebracht äh, von Dingen, ja. die, äh, die Sie für nützlich halten in der konkreten Anwendung, weil wir jetzt auch äh, eben genau. noch mal im Chat einen Hinweis hatten. Äh, manche fühlen sich eher als Getriebene denn als Gestalter. Und äh, vielleicht können Sie ah, okay. uns noch geben äh, in Sachen Gestaltung. Was kann man denn dann auch mit der Digitalisierung sinnvoll anfangen und tun? Was sind äh, möglicherweise Dinge, die, die Sie produktiv verwenden können? Ja, also das mit, ähm, ich nehme, möchte das ganz kurz mit den Getriebenen aufgreifen, das nehme ich oft wahr bei meinen, ähm, bei, äh, in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen und das wäre so der erste Ansatz, wo ich sagen würde, da brauchen wir Perspektivwechsel, dass es irgendwie ähm, äh, nicht die Technik bestimmt, wie ich arbeite, sondern ich bestimme, wie ich arbeite und ich gucke mir die Technik daraufhin an, wie sie meine Arbeit zu guter Arbeit machen kann. Und ähm, ähm, äh, ich äh, muss da irgendwie sozusagen ähm, in... Ähm, ähm, äh, also so eine defensive Position ist keine ähm, keine gute Haltung in der, in der Bildung. Also das äh, bringt uns nicht weiter. Mhm. Ähm, ganz kurz zu den äh, mitgebrachten Bildern. Ähm, also äh, digitale Medien sind insofern ähm, geeignet. Unsere Arbeit ähm, also äh, bieten Potenzial in der Vorbereitung, in der Durchführung und in der Nachbereitung von Veranstaltungen. Ich habe mitgebracht, zwei Screenshots von äh, einem Etherpad. Ähm, Auf die treuen Leser von wbweb.de wissen, was ein Etherpad ist. Ähm, ein ganz einfaches Tool ähm, äh, zur äh, gemeinsamen Texterstellung im Netz. Ich setze Etherpads ganz oft ein für die Seminardokumentation. Das ist ganz toll, weil ähm, es ist ganz niedrigschwellig. Keiner braucht sich bei irgendeinem Dienst anmelden oder so, es reicht die Adresse bekannt zu geben und dann können die Teilnehmenden und natürlich auch Dozentinnen und Dozenten ähm, äh, das Seminar ähm, gemeinsam dokumentieren und da kommen sehr schöne Sachen dabei äh, raus. Also es ist erstmal stellt es sicher, dass nichts verloren geht, keine Anmerkung so nach dem Motto, ich habe auch noch eine, äh, eine ganz interessante Webseite, das steht dann äh, gleich da drin und es ist natürlich äh, so, dass man dann ein halbes Jahr später auch noch mal äh, nachschauen kann, wie, ähm, wie war das denn. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, das betrifft jetzt ähm, äh, die Weiterbildnerinnen und Bildner selbst. Das ist ein Screenshot von dem Zum-Wiki. Das Zum-Wiki ist ähm, äh, für, für eines der ersten, einer der ersten Plattformen für Lehrende zum Austausch von Lehrmaterialien. Und ähm, also da kann man Dinge nutzen, ähm, äh, sich äh, runterziehen, weiterverwenden. Die allermeisten Sachen stehen unter freier Lizenz, wie auch auf web.de äh, web ähm, und natürlich selber auch äh, was beitragen. Also Das ist eine, also eine der großen Chancen der äh, Digitalisierung, also auch die eigene Arbeit ähm, äh, aus meiner Sicht besser zu machen, ähm, indem man äh, die Materialien mit anderen abgleicht, austauscht, ähm, ähm, äh, einfach guckt, was äh, was äh, tun die anderen? Ähm, dieses äh, zum Wiki ist, sieht man ist im Prinzip aufgebaut äh, wie, die, wie die Wikipedia. Ähm, hier sehe ich die Frage. Wie heißt das? Ach so, genau. Etherpad, wunderbar. Alle die anderen beantworten die Fragen an mich. Vielen Dank. Äh, so soll es sein. Vielleicht muss äh, auch so ein bisschen, Frau äh, Demuth, auf die Zeit gucken. Ja. Ähm, es tut mir ein bisschen leid, Sie unterbrechen zu müssen, aber wenn wir die äh, Frau Fora auch noch ja. äh, äh, ausreichend zu Wort kommen lassen ich wollen. Ich an dieser dann, Stelle ab. und, so, und äh, ja. Wir kommen vielleicht wieder nachher auf Sie zu, also je nachdem mit einer Rückfrage, aber wir müssen jetzt äh, fairerweise äh, ja. Frau äh, Fora äh, noch mal reinbitten. Ich freue mich, wenn Sie Ihre Kamera anmachen und ähm, das Ganze vielleicht aus der äh, Sicht einer Programmplanen aus der Sicht der Einrichtungen, ja, vielleicht aus Ihrer Sicht kommentieren können und Sie haben ja auch Ihre eigenen, auch noch ein paar eigene Materialien mitgebracht, auf, auf die Sie aufmerksam machen können. Ja, kann ich machen, wenn ich meine Folien sehen könnte. Ich sehe sie noch nicht, das wäre schön. Ich kann eigentlich nur bestätigen, was ich bisher gehört habe. Können Sie mich hören? Ja. Es ist ja so, dass wir tatsächlich mit verschiedenen Medien im Unterricht arbeiten. Das ist zum Beispiel Now, um nochmal auf den ersten Vortrag von Herrn Wintermann einzugehen. Der hat noch keine vollständige KI, aber er kann schon trainiert werden. Nur leider hat er uns zwar letztes Jahr mit Dr. Ebel für einen Vortrag der Zukunft der Maschinen hier in Hamburg besucht, aber wir können ihn als Volkshochschule noch nicht trainieren. Wir können ihn noch nicht benutzen als Medium, um zu lernen, wie in Zukunft KI funktionieren könnte. Also er kann auch nicht so gut übersetzen, wie es andere Übersetzerprogramme bereits können. Aber anhand des Naus könnte man nochmal darüber nachdenken, was werden in Zukunft Software, Algorithmen, was kann KI tatsächlich bei Lernen und Lehren, was kann es von Arbeit und auch von uns allen übernehmen. Gut, zurück zu unseren Medien im Unterrichtseinsatz. Wir benutzen eben jetzt auch die HTC-Vive in unseren Kursen. Allerdings sind wir da auf dem... Stand, dass wir versuchen, allen nahezubringen, dass es eine sinnvolle Einrichtung ist, dass man keine Angst davor haben muss, dass es spannend ist, dass man neue Lernräume sich erschließen kann. Wir überlegen jetzt, wie wir mit Unity 3D an dieser Stelle selbst Lernräume entwickeln können. Aber natürlich, das wurde auch schon genannt, kann auch die VR dazu dienen, dass wir gemeinsam in virtuellen Lernräumen lernen können. Die Lernräume, die sich ja auch schon anklangen in verschiedenen Vorträgen, sind die Webinare, die wir uns auch seit einiger Zeit erschließen. Wir haben 40 bis 50 Webinare im Angebot bei uns an der Hamburger Volkshochschule und stellen da fest, dass nicht nur die Lehrenden viel Neues lernen müssen, sondern dass auch die meisten Teilnehmenden sagen, oh, das ist ja spannend, wir können hier unabhängig von einem Ort, den wir aussuchen müssen, lernen. Aber wir müssen erstmal lernen, mit der Technik umzugehen. Das heißt, hier ja, haben, das wurde ja auch schon genannt, nicht nur die Lehrenden das Problem, sondern auch die Teilnehmenden, diese neue Technik erstmal mal instand zu bringen oder sich überhaupt anzuschaffen. Also die Anforderung an die Lehrenden ist an dieser Stelle ganz konkret. Ich brauche Technik, ein gutes Mikrofon, wenn es mit dem Headset nicht so gut klappt. Ich brauche mindestens zwei Bildschirme, ich muss mit der Software lernen, umzugehen. Und ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass Strom da ist. Das war zuletzt unser Problem. Also ohne Strom kein Webinar, kein virtueller Lernraum. Das sind dann die Tücken des Alltags. Aber wir konnten feststellen, sofern wir diese Webinare online umsonst anbieten, so wie andere das auch machen, wir sind da noch nicht von YouTube abgeschafft worden, können wir das auch gut äh, unter unseren Teilnehmenden verkaufen, sagen wir mal so. Wenn wir Tatsächlich die Webinare kostenpflichtig anbieten wird das schon schwieriger, aber das Optimum, und das machen eben auch viele der Kolleginnen und Kollegen bundesweit, ist, dass wir sagen, wir knüpfen an eine Veranstaltung an, machen während der Veranstaltung oder im Nachgang zu einer Veranstaltung ein Webinar, in dem weitere Fragen aufgegriffen und gemeinsam bearbeitet werden können. Hier gibt es häufig das, die Kritik auch, dass in den Webinaren Frontalunterricht hauptsächlich stattfindet. Das ist eben die einfachste Form, die wir hier ja auch gerade praktizieren. Wir erzählen etwas, präsentieren etwas und andere dürfen Fragen dazu stellen. Natürlich gibt es auch an dieser Stelle viele Möglichkeiten, dass wir Gruppenarbeit einführen, dass wir Arbeitsphasen einführen. All dies ist möglich und hat natürlich dann mehr Möglichkeiten in der didaktischen Ausrichtung vorausgesetzt. Die Teilnehmenden trauen sich auch an diesen ganzen Aktivitäten teilzunehmen. Es ist eben schon schwierig, sie dazu zu bewegen, auch ihr Mikrofon freizuschalten. Da gibt es Hemmungen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, auch dies wird sich im Laufe der Zeit ändern. Und wir werden das alle gemeinsam lernen. Wir haben auch gemeinsam uns einen 3D-Drucker angeschaut, der natürlich jetzt keine Häuser bauen kann, aber der die Möglichkeit bietet, doch auch an dieser Stelle in einer Volkshochschule kennenzulernen, wie diese Technik funktioniert und alle, die dort waren, von den Kolleginnen und Kollegen, von den Kursleitenden fanden das sehr spannend. Auch unsere Teilnehmenden finden das spannend und sagen, das sind eben anspruchsvolle Veranstaltungen. Und besonders Jugendliche nehmen gerne in den Ferien an diesen Veranstaltungen teil. Und Zitat eines Kursleitenden, die Jungen wissen, dass das ihre Zukunft ist. Das ist der Kursleiter, der in diese Technik einführt mit einer Menge Equipment, wie Sie sehen. Also dazu gehört auch ein 3D-Scanner zusätzlich zum Drucker und dazu brauchen wir auch einen Rechner, mit dem wir dann das Ganze gestalten können. Ich zeige nur noch am Ende einen Kollegen, der eine Veranstaltung streamt. Das Denke ich, ist unsere Zukunft, dass wir eben die Möglichkeit bieten, dass andere sich einschalten, anschauen, was andere vortragen. Und da wird die Technik immer besser und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir mit diesen Medien auch gute Lehre, gute Pädagogik gestalten können. Das kommt auf jeden Fall gut an. Und wir werden sicherlich auch in Zukunft unsere Kursleitenden weiter darin ausbilden, mit diesen Medien zu arbeiten, also Videos zu nutzen, das wurde ja auch schon genannt, die dann genutzt werden, Aufnahmen von Veranstaltungen, die weiter verwendet werden können. Aber wir haben völlig recht, das ist natürlich die aktuelle Standardsituation unserer. Die kurse dass wir gemeinsam in einem Raum sitzen und alles andere sind erste Schritte und Versuche, gemeinsam etwas anderes zu erarbeiten. Ich warte auf die Fragen und überziehe die Zeit nicht weiter. Sehr schön, Frau Cora, auch mit Rücksicht auf die Zeit. Ich wechsle jetzt einmal hier in den Modus für unseren letzten Teil, wo wir im, mit unseren eher nochmal in der Diskussions Ansicht äh, zu sehen sein können. Das könnten Sie jetzt auch einfach mal alle zuschalten, die, ähm, die, die mitgemacht haben, Herr Wintermann, äh, also Ole Wintermann und Frau ähm, Demuth noch. Ähm, ich weiß nicht genau, warum das jetzt, ah ja, okay, jetzt kommen die anderen mit hinzu. Wir, ähm, eine Frage für unsere kleine Abschlussrunde, wenn Sie erlauben, können wir vielleicht noch so fünf Minuten überziehen wäre die, die Frage, was denn jetzt eigentlich die größten Lernbedarfe sind. Also wir haben an, an verschiedenen Stellen gehört, dass das eben Weiterbildungspersonal sich noch weiter fortbilden muss. Die Frage wäre auch, gibt es gute Angebote? Es gab hier im Chat einen Hinweis, Gibt es man müsste mehr für und über Webinare lernen, also auch wie man das macht, das kann ein Anknüpfungspunkt sein, aber vielleicht ähm, diskutieren wir das zum Schluss nochmal. Was müssen wir Weiterbildner denn lernen, damit wir diese ganzen Herausforderungen, damit wir dann nicht immer so in der Defensive stehen, ähm, wie, wie Ole Wintermann eingangs die Situation für Deutschland insgesamt gegenüber anderen Ländern skizziert hat, dass wir da ein bisschen einen Schritt nach vorne kommen und ähm, die Sachen wirklich gestalten können? Denn das, was man nicht selber gestaltet, bereitet einem Stress. Hm. Ole ist mit Video nicht zu sehen. Woran liegt das? Kannst du uns hören, Ole? Aha, jetzt bist du doch zu sehen. Das Programm war abgestürzt, sorry. Okay, lag vielleicht daran, dass genau 12 Uhr war. Jetzt können wir uns aber alle noch sehen. Also wir können jetzt... Minuten äh, meinetwegen Eindrücke austauschen. Ich hatte angefangen zu fragen nach, nach, nach konkreten Lernbedarfen. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus, Frau Fora, Die Dozentinnen und Dozenten, was ist da das Nötigste? Oder welche Fortbildung sollte es geben aus Ihrer Sicht? Ja, ich hatte gerade eine Frage aus dem Chat auch beantwortet, was wir mit denen machen, die nicht so technikaffin sind, die nicht so gespannt auf digitale neue Medien reagieren. Wir bieten auch Fortbildungen zum entspannten Nutzen digitaler Medien an und es ist ja auch so, dass wir über das Smartboard hin zu diesen All-in-One-Geräten kommen, die wesentlich einfacher zu benutzen sind. Also bei dem entspannten Nutzen von digitalen Medien geht es noch darum, wie bekomme ich an einen Rechner den Beamer angeschlossen und kann auch noch Ton rausbekommen und Videos zeigen. Das alles wird viel einfacher, wenn die Technik sich weiterentwickelt. Deshalb bin ich ganz ganz zuversichtlich, dass da alle wieder mitgenommen werden können und dass es das nicht mehr die große Schwierigkeit sein wird, das richtige Kabel an der richtigen Stelle zu befestigen. Also wenn man den Monitor Digitale Bildung von der Bertelsmann Stiftung noch mal zur Hand nimmt, dort ist die Erwartung der leitenden Personen aus Weiterbildungseinrichtungen nicht besonders hoch oder nicht. Die sehen, die, die sehen das bestehende Weiterbildungsangebot zum Thema Digitalisierung für Weiterbildner als nicht besonders qualitativ hochwertig an. Also vielleicht muss da auch einfach sich noch ein bisschen was verändern. Das ist wichtig, auf jeden Fall. Wir bieten das für unsere Kursleitenden an, auf jeden Fall. Okay. Okay. Ola, hast du noch mal, so, ein, nachdem du die Diskussion ein bisschen einen Blick von außen mitgenommen hast, hast du noch eine konkrete Empfehlung für uns im Weiterbildungsbereich? Also die, der Monitor ähm, Bildung, den du angesprochen hast, den haben wir hier in unserem Bereich nicht verantwortet. Also da, von daher kann ich da direkt so nichts sagen. Ich hatte gerade im Chat nochmal ähm, die digitale Bildungsstudie ähm, verlinkt, die wir hier im Projekt verantwortet haben. Und da ging es darum zu gucken, das bezog mich äh, auf Schulen, aber da ging es darum zu gucken, welche Schule ist eigentlich wie ausgestattet und wo sind die Fortbildungen besonders gut? Und es gab signifikante Unterschiede. Wir hatten 12.000 Lehrer, Schüler und Eltern befragt. 12.000. Und es gab signifikante Unterschiede, ob sich eine Bildungsinstitution selber als digitale Bildungsinstitution quasi gelabelt hat. Ja, da konnte man beobachten, wenn das geschehen ist, dann gab es deutlich mehr Fortbildung der Lehrkräfte und es gab eine bessere Infrastruktur und Device-Ausstattung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, ähm, die Kultur von oben so ein bisschen auch befördern, dahingehend, dass man sagt, wir stürzen uns jetzt in dieses Thema digitale Bildung. Äh, wir wissen noch nicht, was rauskommt, aber die Ansage muss klar vonstatten gehen in Bildungsinstitutionen und dann gibt es auch eine Anpassung. Und ich glaube, diese Kulturfrage, ähm, die kann man nicht getrennt betrachten von der technischen Frage. Da gibt es auch schon erhebliche Fortschritte jetzt im Bereich der Volkshochschulen wenigstens mit, der, mit den erweiterten Lernwelten, und genau. der VHS-Cloud, also dass da entsprechende Aktivitäten auch von Verbandseitig äh, ermöglicht werden. Wir haben jetzt noch eine Frage im Chat gehabt, das ist vielleicht die letzte, die wir beantworten können. Ähm, äh, Frage, äh, gibt es eine Zeitersparnis durch digitales Lernen? Ist, was erwarten Sie da? Ähm, ich kann die Frage jetzt tatsächlich nicht mehr im Detail lesen, weil sie nach oben rausgerutscht ist aus dem Chat. Ich werde noch mal kurz ein, ein Stück höher gehen. Ähm, So ganz drin. Also, äh, also vielleicht Aha, welche Veränderungen sind bezüglich der Lernzeit zu erwarten? Spart digitales Lernen Zeit oder verlängert sich die zeitliche An Inanspruchnahme durch die individuellen Zeitfenster, die ich wählen kann? Idealerweise sollte okay. es natürlich eine Zeitersparnis geben, angefangen von der Tatsache, dass ich keinen Lernort extra aufsuchen muss, bis hin zu den mhm. Möglichkeiten des kollaborativen Lernens, das ich online nutzen kann und des Selbstlernens. Mhm. Aber das setzt natürlich eine ganze Menge Kompetenz bei den Lernenden auch voraus. Das hatten wir von Frau Demuth ja auch schon gehört. Mhm. Okay, ich meine, das wird man auf lange Sicht auch nur durch Forschung äh, wirklich nachweisen können, ob es da Zeitersparnisse äh, gibt oder nicht. Ähm, wir, sind, ganz, wir haben die Zeit längst Ganz, durch, ganz kurz ah, einen, vor dem einen, einen Satz äh, vielleicht. Äh, Im Moment würde ich aus meiner Erfahrung äh, sagen, dass es eher länger dauert. Mit ähm, der Technik hat irgendwie äh, damit zu tun, ähm, äh, das sagte Frau Forer auch gerade, ähm, dass sich die Technik äh, noch sozusagen optimieren muss. Also im Moment kämpfen wir noch sehr viel mit äh, Dingen, die eigentlich nicht äh, gut aufeinander abgestimmt sind und so. Und darauf muss ich mich einlassen. Also ich gemeinsam mit meinem, äh, mit meinem Auftraggeber, mit dem Bildungsträger, wenn alle gemeinsam da experimentierfreudig rangehen und eine große ähm, soll ich sagen, nennt man das Fehlerfreundlichkeit, also mir fällt gerade kein besseres Wort ein, dann kann das funktionieren, aber da, das muss ich wissen. Ich muss wissen, wenn ich mit einer Metaplanwand arbeite, dann habe ich 98% Wahrscheinlichkeit, dass alles super läuft, also mir bricht höchstens mal eine Nadel ab. Wenn ich mit digitalen Medien arbeite, dann habe ich, wenn ich Glück habe, 80%. Es also kann immer alles Mögliche passieren. Und wenn dann noch ganz viele Leute, so wie jetzt hier heute bei uns, mit ihren persönlichen Rechnern, die alle ganz individuelle Einstellungen haben, zusammenkommen, dann ähm, äh, wird alles auf einmal ganz komplex. Ja, und dann brauchen wir die Charaktere, die Ole Wintermann eben schon äh, skizziert hat. Ähm die dann in den Unternehmen auf die grauen Mäuse oder die Verhinderer äh, stoßen, ähm, die aber äh, was bewegen können, die quer reinkommen und die Ideen mitbringen. Ähm, wir hoffen, dass Sie ähm, heute die eine oder andere Idee äh, mitnehmen konnten und mit der Technik einigermaßen äh, klargekommen sind. Ähm, ich wechsle jetzt mal zu unserer letzten äh, Folie, in der wir ähm, noch ein paar äh, Möglichkeiten für Sie bereithalten. Wir haben auf der linken Seite eine, eine Übersicht nochmal über die Referentinnen und Referenten, wer heute da war. Wir haben zwei Abstimmungen für Sie vorbereitet, die jetzt für Sie offen stehen zu der Frage, wie bewerten sich Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Qualität Ihrer Arbeit und wie schätzen Sie unser Webinar ein. das sind wir natürlich auch sehr gespannt. Sie haben hier in der Mitte die Möglichkeit, nochmal Themenvorschläge einzugeben dazu, was Sie gerne auf Web in der nächsten Zeit noch mehr lernen wollten. Und ich darf noch mal verweisen auf, den, auf das Dossier. Die, mit, mit den Möglichkeiten, Dinge nochmal vertieft nachzulesen und der Möglichkeit, jetzt einzelne Diskussionsstränge bei uns im web web forum noch nachzuvollziehen. Also wer von Ihnen jetzt noch drin bleiben will, diskutiert am besten im Forum weiter. Wir werden hier die Seiten relativ bald schließen. Ich danke allen, die mitgemacht haben, Ihnen, äh, den vier Referentinnen und Referenten. Ich danke dem Unterstützerkreis nochmals für die, äh, für die Unterstützung bei der Konzeption und äh, Verbreitung. Und ich danke den äh, Kolleginnen vom WB-Web-Team, äh, Susanne Witt, äh, Angelika Gundermann, Annette Requardt und äh, Regina Kahle für die ganze organisatorische Vorbereitung. Und äh, ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und vielleicht nicht vielleicht, sondern ganz sicher bis zu einem nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.